Webseite aufrufen, ja. Ja. Das war schon. Okay. Gibt da doch Ja, aber es ist ein bisschen, wie man <lacht> schaut, ah, oh, da sind dann ein paar Ich glaube, da fällt was, oder? Na, es ist halt äh, hier hey, warte, sollte eine lernen, neue Zeile gell? sein. Für der das drin, oder? Für Spaces. Äh ich na ja, Token soll publiziert, sollen publiziert. <lacht> mhm, mhm, mhm. Naja, schau mal, also eigentlich schaut es so aus, wenn wir das jetzt holen wollen, wir nehmen mal WGET dafür, ja, so dass wir das, äh, und dann sagen wir Output ist jetzt peer.ask. das wäre so der .asci, genau, in dem Format, so, dann haben wir das schon mal da, und dann schauen wir uns die Datei mal ganz kurz an, da ist natürlich das Ganze drumherum, und dann, irgendwo muss Beginn stehen, okay, das ist am Anfang der Zeile, aber, da zum Beispiel hast du ähm, was eigentlich Minuszeichen sein müssten. Das ist sehr schön umgesetzt, in ja. super UTF-8, aber das ist nicht das Richtige. Das, das wird nicht erkannt. Weil das wird automatisch das übersetzt. Ja. Schon ja. ja. Okay. An sich sieht es ja gut aus, wird aber komisch angezeigt von deinem CSS da. Ne? Ja, also. Dokuvik, doch, das wir ja. Und hier an ja, der noch Stelle. Noch, also, die, die, die also es müssen also ich, ich mache gerade mal aus diesen ähm, Dingen Minuszeichen, so richtig Minuszeichen und da oben, ah ja, das macht automatisch auch äh, diese Dinger drum, drumherum, das dürfte nicht sein. Aber so wie es jetzt ist, wenn man das angepasst hat und diese Paragraph-Zeichen wegnimmt, mache ich jetzt mal folgendes, ich sage im GPG, importiere mal, was du da siehst in dieser Datei, von dieser Datei und jetzt schauen wir mal, was es dazu sagt und es sagt, ja, habe ich importiert, dann geht's. Und das kann man dann in einem Schritt machen, wenn man das anbietet. Also letztendlich sagt man, ich hole eine URL und äh, gebe das aus auf Standard Out und dann kann ich das gleich an das GPG mit dem Minus Import geben. Und das wäre der Weg, eben um sich einen Key von der Webseite zu holen. Aber dann muss er eben auch genauso mit dem ASCII da drinstehen. Wenn ich noch zwei Eins drücken, dann hole ich wirklich eins zu eins. Ist schon erledigt. Ist schon erledigt. sind ein gutes Team. Sehr gut. Schaust du es jetzt an? Ja, jetzt machen wir das mal. Jetzt machen wir das mal genau. Jetzt brauche ich noch mal die URL da. Jetzt geht noch? Ach so, wir gucken erst einmal. Jawohl! Ja, also ich muss nur ja. zwei Leertaste einrücken und sonst pusht eben doch hier das ja. rein mit dem Minus und genau. macht das zwei Minus einen schönen langen Bindestrich. Und jetzt machen wir das mal dass ich kann das. Ich könnte auch nicht rum ausschalten, aber wir sind doch unbedingt ein Feature. Das ist so, super so. Ich habe dazwischen doch da ganz rasch das eingeschmissen. Das ist gut, das ist gut. Ja, das gefällt mir. Also wir holen uns jetzt, jetzt mal die Seite mit WGET und sagen, gib das mal weiter hier in das GPG-Import. Ja, und dann mal sehen, was passiert. Plop. No Valid Open PGP Data Found, Nanu. Das ist ja komisch. Dann schauen wir noch mal nach, was wir da haben. Ah, hier haben wir das Ding. Es beginnt nicht direkt bei der, am Anfang der Zeile. Das muss noch hier hinein. Und... Dann machen wir es nochmal an äh, per okay. neu. Neuholen, holen. Neu holen. Was? Neu holen? Ja, das Büro inzwischen. Macht Na gut, okay. Doch <lacht> links minus dump. Ja, ja sie, gut. könnte das man noch. Aber, Aber an sich, ich finde es so am einfachsten. Weg Seite holen und GPG drauf ansetzen, auf die Daten, die geholt werden. Das sollte funktionieren. Jawohl, da haben wir es. Da. Er hat es geholt und weil wir es schon hatten, dass er not changed. Macht es keinen Unsinn. Genau, Aber es funktioniert so. Also insofern, ja. Wenn das richtig drin ist, kann man das direkt so holen. Gut. Ja. Wieder zurück. Ja, was dann? Genau. Dann auf letzte Änderung geht, auf jeden Fall am schnellsten hin. Da steht, EZ-Kast da. zweiter Stelle. Ja.